Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Pet Simulator X. Aber irgendwie sieht das hier ein bisschen anders aus. Oh Gott, die Bäume fliegen. Ich find's so schön, wenn die Bäume fliegen. Wir kennen das doch alle, Leute, oder? Man sucht auf Roblox nach Pet Simulator X, klickt das Spiel an, joint ihm und auf einmal sieht man, das ist ja gar nicht von Big Games. Was ist das denn hier? Wo bin ich denn hier auf einmal gelandet? hä? Es gibt richtig viele Pet Simulator X Fakes, und heute schaue ich mir ein paar davon an. Sieht nicht wirklich aus wie Pet Simulator. Es benutzt zwar das genau gleiche Profilbild, dasselbe Banner, dieselbe Beschreibung bis auf den oberen Text. Aber die Map ist komplett anders. Das ist... Oh, da hinten gibt es sogar andere Regionen, wie ich sehe. Und warte mal, kommt der Schnee aus einem einzelnen Emitter? Okay. Ah, ne, aus zwei. Interessant. Hier hat sich wohl jemand die Mühe gemacht, einen Clicker-Simulator zu bauen und den Pet Simulator X zu nennen. Wunderbar. Ich gehe jetzt erstmal meinen Daily Reward abgreifen. Und da kriege ich gar nichts. Nice! Ich wollte schon immer gar nichts haben. Naja, mal gucken, ob wenigstens der Klicker hier funktioniert. Ja, er funktioniert. Es ist halt wirklich so ein Standard-Clicker-Simulator. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass er sich das, äh, den, also den Simulator an sich so aus der Toolbox gegrappt hat. Ich liebe es auch sowieso immer, wenn Bäume fliegen. Was soll denn das? Können die Leute wenigstens nicht mal darauf achten, dass die Bäume nicht fliegen? Gehen wir mal zum Gems-Shop. Da kann ich mir Walk Speed, Jump Power, Rebirth. Und Autoklick holen. Was bringt mir das? Ich will Pets haben. Das ist doch Pets-Simulator X, oder nicht? Okay, für mehr Rebirths kann ich in die nächste Region gehen. Okay. Und hier kann ich dann, ähm, kann ich. Ja, hier kann ich Eggs öffnen. Hier ist auch dieses hässliche Leaderboard, das alle benutzen, weil es halt in der Toolbox drin ist. Und es gibt tatsächlich Leute, die hier über 1000 Robux donated haben. Ah, okay. Naja, wer auch immer dieses Spiel hier gemacht hat, der hat auf jeden Fall sein Geld hiermit verdient. Ich kann gar nicht dieses Eck öffnen. Dafür müsste ich erstmal ein bisschen mehr klicken. Also klicke ich einfach ein bisschen mehr. Wie viel kostet mich das? Das kostet mich 1000 Gems. Wow. Und wisst ihr, Leute, ich habe langsam eigentlich genug von diesen ganzen Klicker-Simulatoren, die immer gleich sind. Man klickt, klickt, klickt, klickt, klickt. Irgendwann hat man genug Klicks, dann holt man sich ein Rebirth und es geht direkt wieder von vorne los. Ich habe einfach keinen Spaß an diesen Dingern. Ich weiß nicht, warum macht man sowas? Und ich habe auch keine Lust, bis die Klicks hier voll sind. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins nächste Spiel rein. Das hier dauert mir zu lange. Sagen wir einfach mal, wusch. Okay, da sind wir jetzt schon im nächsten Spiel angekommen. Das habe ich, glaube ich, bei Roblox Victor oder Roblox Felix schon mal gesehen. Das war gar nicht so, äh, so prägend. Was ist das hier? Dieses Spiel heißt auch Pet Simulator X. Es hat immerhin einen anderen Banner drin, aber dasselbe... Viel bild warum unternimmt Roblox eigentlich nichts äh, dagegen, wenn solche Spielennamen geklaut werden? Okay, für den Center Plus Game Pass kann man sich so ein Haus holen. Aber wofür sollte ich so ein Haus holen? Was soll denn das? Thanks to LanJays1414 for buying the Add Your Character to the Game Game Pass. Aber hier ist der Charakter gar nicht. Hier steht einfach nur der Podest und die Char Charaktere sind gar nicht drauf. Was soll denn das? Hä? Ah, das ist Scam. Was man hier machen soll, weiß ich übrigens auch nicht. Was sind das hier für, für, für Bilder links? Was ist das? Wer ist das? Sind das andere Leute, die im Spiel drin sind? Oder sind das random Leute? Man sieht es ja nicht mal. Man weiß es nicht. Hier sind jetzt NPCs. Kann ich die anklicken? Ich habe ein Schwert. Ah, oh, hier muss man NPCs töten. Okay. Dann töte ich dich einfach mal. Oh, nee. Und dann dauert das auch noch so lange. Uh, wir hatten darauf Bock. Ich töte hier noch diesen NPC. Also so ein Spiel kann ich... In einer Stunde machen Ich brauche eine Stunde Dann habe ich dieses Spiel hier einfach so eins zu eins nachgebaut Und ich gehe mal davon aus, dass der für sein Spiel In dem nicht einmal diese Wand für die nächste Region geankert ist Ich kann einfach in die nächste Region reingehen Weil diese Part hier nicht geankert ist und umgefallen ist Wow Und der hat für dieses Spiel wahrscheinlich etliche Robux verdient Einfach nur weil er es Pet Simulator X nennt Und es deswegen einige Leute gespielt haben Immerhin dauert es genauso lange die Yellow Man zu töten Wow Greifst du mich an? Was willst du von mir? Ich mach dich kaputt Get Klaus, to buy Ja, ich, ich buy, ich buy es hat nicht funktioniert. Ich wurde verarscht. Ich will nicht mehr hier raus. Und dann gucken wir mal nach. Die anderen Spiele haben nicht das aktuelle Pet Simulator. Doch hier unten gibt es noch eins, was das aktuelle Pet Simulator X Bild drin hat. Und das aktuelle Pet Simulator X Banner. Und die aktuelle Pet Simulator X Beschreibung. Das wird ja auf jeden Fall das richtige Spiel sein. Ich bin mal gespannt, wie nah er rankommt. Wir joinen und... Uh, es ist schon wieder ein Clicker Simulator. Es ist genau dasselbe Clicker Simulator Template. Ich kann hier jetzt wieder klicken... Und es... Oh, wow. Es ist auch noch diese Map. Es sind auch noch diese Regions. Alles, was anders ist, ist, dass hier so ein Brunnen in der Mitte steht. Und dass die Welt nicht verschneit. Es ist genau das Gleiche. Was soll denn das? Was ist das für ein Müll? Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da gehe ich direkt wieder raus. Und wir gehen ins nächste Spiel rein. Das wäre jetzt von Detective Conan Indonesia. Äh, hier hatte das Banner von dem Cursed-Pet-Simulator-Spiel geklaut. Vielleicht ist das Spiel ja auch ein bisschen cooler, so wie das Cursed-Game. Gucken wir mal nach. Und wir gehen jetzt rein. Es läuft Minecraft-Musik. Das Item steht derzeit nicht zum Verkauf. Konto wurde nicht belastet. Die wollten mir was verkaufen? Jetzt folgt mir so eine Huge Pumpkin Cat. Das Spiel ist ein Scam. Ich bin reingegangen in das Spiel und mir wurde instant was verkauft. Also, das, ihr solltet auf jeden Fall nicht in solche Spiele gehen, wenn, wenn ihr Pech habt. Wie sehe ich denn überhaupt aus? Was ist denn das? Hä? Wenn ihr Pech habt, dann werden euch eure Robux gescampt, wenn ihr in solche Spiele reingeht. Und jetzt ist hier diese Region. Kann ich mein Pet ransetzen? Nee, ich kann mein Pet gar nicht ransetzen. Ich kann sagen, dass ich AFK bin. Wofür? Okay, wenn ich das Ding mache, dann. Okay, ich kann dann Robux spitten. Cool. Und das war's. Ich gucke jetzt mal nach, ob mir meine Robux gescampt wurden. Ich habe ja gar nicht so viele gehabt. Okay, mir wurde nichts verkauft. Ich habe Glück gehabt, aber ihr müsst wirklich vorsichtig sein. Wenn ihr in solche zwielichtigen Spiele reingeht, Geht da am besten nicht mit eurem Main-Account rein. Das habe ich jetzt auch vergessen, einen anderen Account zu nehmen. Aber ich habe sowieso nur 200 Robux. Wenn ich die verliere, ist nicht so schlimm. Und hier findet man schon den Magnet-Simulator. Okay, hier gibt es ein Fake vom Pet Simulator X Cursed Game. Das gucke ich mir auch nochmal an. Okay, hier hat jemand zumindest versucht, das Pet Simulator X Cursed Game nachzumachen. Es ist halt die Pet Simulator X Map. Es ist nicht die Pet Simulator X Cursed Map, weil da wurden andere Sachen geändert, die hier jetzt wieder normal sind. 5 Billion Bobux. Das, das kann ich doch mal versuchen. Okay, ich kann einfach reingehen. Alles klar. So, in meinem Inventory. Ach, das Inventory kann ich gar nicht öffnen. Hoverboard habe ich auch nicht. Also in dem Spiel ist noch weniger drin, als in dem anderen Cursed Game. Aber es scheint so, als hätte sich jemand die Mühe gemacht, hier wenigstens irgendwas draus zu machen. Es gibt Ruby Pets Maschinen. Okay. I'm running out of money. Das glaube ich dir, Pat Preston. Du verdienst echt nicht genug Geld. Aber ich kann dir ja auch nichts geben. Mir wurden fast eben 200 Robux gescammt. Das kann ich nicht zulassen. Oh, bedeutet das, dass ich vielleicht hier auch in die VIP-Area reinkomme? Nein, ich komme nicht in die VIP-Area rein. Und auf dem Schild steht gar nichts drauf. Was soll denn das? Naja, ich habe aber auch keine Lust, da hinten hinzurennen. Also äh, würde ich sagen, wir gehen hier jetzt wieder raus. Okay, da sind wir jetzt in meinem Tutorial-Game angekommen. Also das ist jetzt kein Pet Simulator X-Fake, sondern einfach das Spiel, das ich in meinen Roblox Studio-Tutorials halt immer bearbeite, um eure tutorial zu beantworten. Da ich es jetzt in zwei der Pets um Latex Fake Games gesehen habe, benutzt nicht immer dieses blöde Donation Board aus der Toolbox, das alles Scam-Spiele benutzen. Benutzt stattdessen nochmal mein Donation Board. Das funktioniert wenigstens. Ich kann hier zum Beispiel eine bosshafte Spende geben und dann sagt Roblox, Du hast gar nicht genug Robux. Na gut, ich habe vielleicht keine 50.000 Robux, aber ich könnte mir selbst jetzt nochmal eine kleine Spende gönnen. Aber mache ich nicht. Ich bin hier jetzt nochmal reingegangen, um etwas zu adressen. Roblox Victor ist in einen seiner letzten Livestreams hier in das Spiel reingegangen. Und hat sich diesen äh, schwert -Game Pass geholt. Falls ihr aus irgendeinem Grund in dieses Spiel reingehen solltet, dann kauft euch hier nicht irgendwelche Game Pässe. Und ihr müsst auch nicht donaten. Wir haben einige Leute donatet. Das ist auch ganz nett, dass die donatet haben. Aber... Es bringt euch nicht wirklich was, hier auf den Leaderboard zu sein, weil ich bin hier nur in meinen Tutorials drin. Das wird nie ein großes Spiel. Das Spiel wird niemals released als irgendetwas. Hier zeige ich einfach nur Tutorial-Zeug. Und irgendwann, wenn es soweit ist, dann kommen die Leaderboards auch wieder weg, wenn ich andere Tutorials mache. Und dann seid ihr auch weg. Also braucht ihr das nicht machen. Diese Schwerter hier aus den Gamepasten, die, die können nicht. Sie sind auch aus meinem Tutorial, wie man halt Tools erstellt. Aber ich habe halt in dem Tutorial nicht gezeigt, wie man dann noch eine Animation hinzufügt, dass das Schwert Schaden macht. Ich kann mit dem Schwert ihn nicht töten. Da passiert nichts. Er läuft zwar weg, aber passiert halt nicht. Deswegen, bitte kommt nicht in dieses Spiel rein, um mir auf den Leaderboard oben zu sein, wie er es gerade... Ah, nee, er macht es nicht. Okay, er steht vor dem Button und es passiert nichts. Auch gut. Ja, vielleicht ist er gerade am Handy. Wer weiß. Und donatet mir auch nicht. Wenn, wenn ihr mir donaten wollt, dann kauft euch lieber unseren Merch. Den könnt ihr in der Roblox Gruppe bekommen. Die Gruppe ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dieses Base-T-Shirt könnt ihr euch vielleicht nicht leisten. Das haben wir ziemlich teuer gemacht, aber es gibt einigen anderen Merch, den wir in unserer Roblox-Gruppe anbieten. Und davon profitieren nicht nur ich, sondern auch Victor und Roblox Felix. Und wenn wir dann irgendwann genug Geld mit der Gruppe verdient haben, können wir auch endlich mal einen Robux-Verschenken-Livestream starten. Aber dafür müssen wir erstmal Robux verdient haben in der Gruppe. Ich würde damit auch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Heute gibt es nochmal ein Roblox-Pet Simulator Livestream. Das Video ist vorbei. Bis dann und ciao!